los geht's und in diesem video schauen wir kurz wie man einen vektor zu seinen komponenten zerlegen kann was das bedeuten hat schauen wir mal jetzt hier einen vektor kann man zu sogenannten komponenten zerlegen Das gegenteil von vektoren addieren das wurde in einem anderen video gezeigt man wählt ein koordinaten auf der ebene in der regel senkrecht zueinander aber nicht immer und findet zwei vektoren jede Achse des Koordinatensystems, dessen Summe der Anfangsvektor ist. Also da haben wir den Vektor v, wir haben ein Koordinatensystem ja? und wir zeichnen jetzt auf zwei Vektoren und wenn man diese beiden Vektoren addiert, also das plus Vektor, dann haben wir den Vektor am Anfang. Hm? Das ist ja die Zerlegung. Wir in zwei Koordinaten zerlegt zu seinen Komponenten. Und wie kann man das machen? Also zeichne ich, geht es einfach, vom Ende dieses Vektors machen wir eine Gerade, die parallel zur y-Achse ist. Da wo die x-Achse getroffen wird, da haben wir diesen Komponenten, x-Komponent. -Komponent. Und wieder von diesem aus zeichnen wir eine Gerade die parallel zur x-Achse ist und da, wo die y-Achse getroffen ist, haben wir den y-Komponenten. Selbstverständlich fängt jetzt hier in diesem Fall der Vektor bei Koordinaten Ursprung. Man kann dann auch gleich sehen, dass Sinus von diesem Winkel, also ist diese genug, das ist eher gleich das y-Komponent, das bedeutet Sinus von Theta mal diese Länge, das ist so viel wie diese Länge. Also hier ist es nicht so ganz richtig beschrieben, man muss die Beträge benutzen, ja? da sind die Beträge halt gemeint. Ne? Gut, wir zeigen auch vor das andere Komponent. Das Koordinatensystem muss nicht vage der Achse sein, also nicht nur so, sondern kann man auch so schief sein. In vielen Problemen in Physik ist es hilfreich, also so ein System zu zeichnen. Ne? Allerdings ist hier wieder diese Seite ja, die Hypotenuse mal Sinus von Theta, von der Definition von Sinus. Ja. Und entsprechend auch für diese Seite, das ist mal Cosinus von Theta, das ist die x-Koordinate. Und das hier die y-Koordinate. Also die y-Koordinate ist die x-Koordinate, das ist mal Cosinus, die Länge immer. ja Und dann zeichnen wir das auf, der x -Koordinate der y-Achse entsprechend. Allerdings müssen die Koordinaten nicht unbedingt senkrecht zueinander sein. Bei manchen Problemen und ja, fortgeschrittenen Problemen eher in Physik und in anderen Bereichen braucht man so schiefen Achsen. Allerdings gilt in diesem Fall nicht, dass diese Komponent hier so viel also der Betrag von diesem Komponenten so viel wie der Betrag mal des Sinus dazwischen ist. Das ist eine komplizierte Rechnung, die machen wir jetzt hier nicht. Also so kann man halt ein Vektor...